Ja, Hallo, ich bin Christian Walter von TradeVola und äh, aufgrund der großen Nachfrage oder Resonanz äh, der Candlestick-Pattern äh, wollen wir hier noch mal einen weiteren Termin für Ihnen anbieten und zwar am 13. Oktober, ähm, Dienstag, 18 Uhr, werden wir Ihnen Programme zeigen, wie Sie in TradeStation automatisiert nach beliebigen Katzenformationen ähm, screenen können. Und als Besonderheit werden wir allen Teilnehmern diese Tools, diese Indikatoren, diese Screening-Tools dann auch zur Verfügung stellen, dass Sie die mit TradeStation Global oder auch mit TradeStation Securities anwenden können. Und zur Anmeldung selbst kommen Sie direkt auf unsere Webseite, einfach im Bereich TradeStation Support reinklicken. Und hier nach unten scrollen, da finden Sie dann die dementsprechenden Termine, nicht wundern. Die Webseite wird nochmal etwas ähm, ja, verbessert oder ein neues Update gefahren. Das kann dann durchaus etwas anders aussehen in den nächsten Wochen. Und äh, natürlich können Sie sich genauso auf dem TradeStation-Kalender anmelden. Hier mal darauf achten, da wir es äh, mehreren Sprachen anbieten, dass Sie beim TradeStation-Kalender dann auch Deutsch auswählen für den Termin am äh, Dienstag, den 13. Oktober, 18 Uhr. Vielen Dank.